Rechte der Urheber. Nehmen wir an, ich habe eine Kurzgeschichte über zwei Seiten geschrieben. Sie ist originell, einzigartig und damit automatisch als Werk geschützt. Was habe ich davon? Zuallererst kannst du allein entscheiden, ob, wem und zu welchen anderen Bedingungen du dein Werk zur Nutzung bereitstellen möchtest. Als Urheber entscheidest du zunächst als Erster über die Veröffentlichung und Verwertung deines Werks. Es sei denn. Du befindest dich zum Beispiel in einem Anstellungsverhältnis. Bei weisungsabhängigen Anstellungsverhältnissen, wie im Falle von zum Beispiel wissenschaftlichen Mitarbeitenden der Universität, steht, sofern der Arbeitgeber nichts Konkreteres regelt, diesen mindestens ein einfaches Nutzungsrecht zu. Mehr Informationen dazu befinden sich im Zusatzbereich des Kursabschnitts. Ist dein Werk also geschützt, dann heißt das für jene, die das Werk für ihre Zwecke verwenden wollen, zunächst, dass alle Rechte vorbehalten sind. Sie sind also dem Urheber vorbehalten. Zu den Verwertungsrechten gehören unter anderem das Veröffentlichungsrecht, das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Vortrags-, und Aufführungs- und Vorführungsrecht, das Recht auf angemessene Vergütung und auch das Senderecht und Zweitverwertungsrecht. Möchte ich als Privatperson zum Beispiel ein reguläres Foto aus dem Internet für meinen Blog verwenden, um einen Artikel zu illustrieren, müsste ich den Urheber des Bildes, also den Fotografen, fragen, ob ich es darf. Denn das Recht auf Vervielfältigung und Veröffentlichung liegt offensichtlich bei ihm. Der Fotograf kann im Gegenzug für meine Verwendung ein Entgelt verlangen und mir konkrete Vorgaben für die Verwendung machen. Der Rechteinhaber hat also die Verantwortung für sein Werk. Nicht nur steht er für die Rechtmäßigkeit des Inhalts ein, er muss sich letztlich auch damit befassen, wie er seine Verwertungsrechte verteidigt und gegenüber Dritten regelt. Vorausgesetzt, er behält sich diese vor und vorausgesetzt, Dritte sind an der Nutzung seines Werks interessiert. Je größer der Anspruch auf Kontrolle bei gleichzeitiger Bereitstellung für öffentliche Projekte oder Medien ist, desto komplexer gestalten sich in der Regel auch die Nutzungsverträge, die der Urheber mit Nachnutzern verhandeln muss. Gegebenenfalls helfen ihm Lizenzen, das heißt standardisierte Nutzungsverträge, die zum Beispiel eine Fotoplattform bereithält. Urheberpersönlichkeitsrecht Die Urheberpersönlichkeitsrechte können zeitlebens nicht vom Urheber gelöst werden. Sie sind sozusagen unwiderruflich an ihn gebunden. Das Urheberpersönlichkeitsrecht beinhaltet zum Beispiel das Recht des Urhebers, sein Werk unter eigenem Pseudonymen-Namen oder gar anonym zu veröffentlichen. Der Urheber hat zudem ein Recht auf Werksintegrität. Das bedeutet, er hält das Recht inne, sein Werk auch nach Abgabe bestimmter Nutzungsrechte gegen Änderungen, Darstellung im falschen Kontext oder Verunstaltung zu schützen. Bei den später im Kurs vorgestellten offenen Lizenzen ist dies jedoch nicht unbedingt gegeben, da Rechte so weitgehend abgegeben werden, dass ein zur sitzen gegen Zweckentfremdung Dritter wenig Erfolgschancen mit sich bringen könnte. Für OER spielt das Urheberpersönlichkeitsrecht also eher eine nachrangige Rolle, da OER gezielt offen sein sollen und frei von individueller Kontrolle. Mehrere Urheber und die Urhebergemeinschaft. Wie ist das, wenn ich später einen Artikel für eine wissenschaftliche Zeitschrift mit einer anderen Forscherin zusammenschreibe? Unser Artikel soll natürlich veröffentlicht werden. Sind wir dann beide Urheberinnen am gleichen Werk? In diesem Fall handelt es sich um eine Urhebergemeinschaft oder um Miturheberschaft. Bei einer solchen hat jeder einzelne Urheber volles Recht auf Mitentscheidung über das gemeinsame Werk. Miturheberschaft besteht für jene Personen, die einen relevanten und an sich schutzfähigen Anteil an der Erschaffung des Gesamtwerks hatten. Für eine Person, die ausschließlich Rechtschreibfehler überprüft und korrigiert, ist das zum Beispiel eher nicht der Fall. Daher ist es sinnvoll, sich vorher als Autorenteam klarzumachen, welche Verwertung im Anschluss angestrebt wird und ob dies im Sinne der Urhebergemeinschaft ist, sowie wer überhaupt zur Urhebergemeinschaft zählen wird. Das gilt natürlich auch für andere Projekte, bei denen mehrere Personen jeweils an einem Gesamtwerk arbeiten, welches im Anschluss nicht mehr klar in Einzelteile zerlegbar ist. Miteurheber urheber können auch den Verzicht auf ihren Anteil an den gesetzlich möglichen Verwertungsrechten erklären. Zusammenfassung Halten wir fest, das Urheberrechtsgesetz gibt Urhebern in der Regel zunächst alle Rechte an ihren Werken. Gibt ein Urheber Nutzungs- und Verwertungsrechte am Werk ab, darf er grundsätzlich einen Anspruch auf Vergütung geltend machen. Für ihre Werke sind Urheber zunächst selbstverantwortlich auch wenn sie als Urhebergemeinschaft auftreten.